Hey Leute, ich muss euch unbedingt was erzählen und dann auf jeden Fall bis zum Ende dran. Also, ich war heute im Laden und hab mir einen Lolli gekauft und... wer könnte das denn nur sein? Könnte das denn nur sein? Ich weiß es nicht. Äh... Ich das mal mit. Sonst ist niemand. Okay. Das haben wir denn, ja. Gucken uns es mal gemeinsam an. Hier auf meiner wunderschönen Greenscreen-Decke. Obwohl das kein Greenscreen ist, sondern einfach nur eine grüne Decke. Wie auch immer. Was ist denn das? Was steht denn da drauf? Official No Fake Real Adventskalender für YouTube. Herz. da steht noch was. DIY. Dachtest du, wir machen das... Machen die Drecksarbeit? XD das, das, das steht hier echt, ne? Das ist hier no fake, ne, Leute? Ihr seht es hier selbst Ich weiß ja nicht, was das hier soll MAGIC! Wow! Was ist denn hier passiert? Und wer ist das denn da? Wie auch immer ähm, wir haben heute den 1. Dezember Müsste ich überlegen Und der 1. Dezember ist hier Dann gucken wir mal, was da drin steht oder? Hier ist der Erste. Hm? Introduction plus Q&A Start. Ja, eigentlich wollte ich was anderes machen, Leute, aber Q&A können wir auch machen. Da habt ihr es gehört, Leute. Wir starten jetzt hier eine Q&A, also eine Fragen-Antwort-Runde, die bis zum 20. Dezember geht. Um eure Frage im Video dabei zu haben, müsst ihr einfach nur Hashtag Pokémon vor der Frage stellen. So wie es hier gerade im Beispiel gezeigt wird. Außerdem gibt es jetzt jeden Tag, wirklich jeden Tag, ein Adventskalender-Video. Nein, die sind nicht alle so wie jetzt gerade. Und hinter den Videos steckt sehr viel Arbeit und Liebe hinter. Also, also würde ich mich freuen, wenn es euch gefällt. Denn es ist echt anstrengend und manche Leute meinen auch, ich soll das gar nicht machen, weil das 24... Äh, 24 Videos in einem Monat hintereinander. Alles, das ist viel zu viel. Also ja, es ist schon ziemlich viel, was ich da mache, aber ich schaff das schon. Ansonsten war es mit dem Video. Bis morgen, dann kommt das nächste Video. Haut rein und ciao.